Ja. Dieser Lastwagenfahrer glauben wohl, Ihnen gehört die Straße. Dann guckt ihr mal den Kotflügel an. Den werden die mir bezahlen. Dafür zahlen? Ich habe gesehen, wie das passiert ist. Nicht einen Cent werden wir dafür zahlen. Ihnen gehört doch der Lastwagen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Aber nicht einen roten Centavo zahlen wir Ihnen. Ich habe Zeugen. Ich kann doppelt so viel Zeugen auftreiben. Erst einmal hatten Sie überhaupt kein Recht hier zu parken. Zweitens haben Sie Ihre Hand nicht ausgestreckt beim Abbiegen. Wir können Sie gerichtlich belangen. Das ist richtig. Sie zahlen mir den Kotflügel. Geben Sie ihm das Geld. Wer sind Sie denn? Ich habe es überhaupt noch nie gesehen. Was machen Sie? Fahren Sie einen in unser Lastwagen? Ihr Büro in Flagstaff brauchte so schnell wie möglich einen Fahrer. Die haben mir natürlich nicht gesagt, dass dieser Wagen keine Bremsen hat. Bezahlen Sie dem mann den Schaden. Wir bezahlen gar nichts. Das ist ein Moment mal. Ich kriege 15 Dollar für die Fahrt und die will ich gleich haben. Gehen Sie morgen früh zum Kassierer. Ich will Sie gleich haben. Whisky, Bar Whisky. Wie ist der? Bar Whisky, Bar Whisky. Erstaunlich. Warum trinken Sie ihn dann? Fühlen Sie gerne Gräser? Das macht doch nichts. Da oben los. Kleines Glücksspiel. Ich dachte, das wäre in diesem Staat verboten. Ja, auf dem Boden spucken auch. Kann da jeder mitmachen? Nein, nur ausgewählte Leute. Und wen muss man da kennen? Kommt nicht darauf an, wen man kennt, sondern was man vorzeigen kann. Was ist die Wert? 21 Stein und das Gehäuse massiv Gold. 10 Dollar. Sie ist 60 wert, also 15. Die waren hier nicht, wahr? Das ist der Officer. Jeder, der da an der Bar sitzt. Wie heißen Sie? Lambert. Was gibt's denn? Und der Vorname? Michael Lambert, L-A-M-B-E-A-T. Kann ich Ihren Führerschein sehen? Er ist vor drei Monaten abgelaufen. Ach ja, richtig. Ich, ich bin im Ausland gewesen. Als Lastwagenfahrer? Lastwagenfahren ist doch kein Verbrechen, aber es ist nicht mein Beruf. Den Eindruck habe ich auch. Ich wollte in die Stadt runter. Warum? Kennen Sie ja jemanden? Nein. Suche Arbeit, bin Bergwerksingenieur. Wollen Sie mir nicht sagen, worum es überhaupt geht? Das überlassen wir dem Richter. Wir hätten gar nicht die Zeit, Ihnen alle Ihre Vergehen vorzulesen. Gehen wir. Kommen Sie, gehen wir. Also gut, also gut. Rücksichtslose Fahrweise. Vorfahrzeichen nicht beachtet. Fahren ohne Führerschein. Bekennen Sie sich schuldig. Ja, Sir. Aber so einfach ist das alles nicht. 50 Dollar oder 10 Tage Haft. Äh, zahlen Sie es beim Gerichtsdiener. Ich habe keine 50 Dollar. Der Mann dort sollte bestraft werden. Welcher Mann, der da? Ja, der Leiter der Transportabteilung. Er wusste, dass der Wagen keine Bremsen hatte. Was sagen Sie dazu? Euer Ehren, die haben alle möglichen Ausreden, wenn sie das Gesetz gebrochen haben. Keiner bekommt bei unserer Firma Arbeit, bevor er sich nicht einverstanden erklärt hat, die volle Verantwortung für seine Fahrweise zu übernehmen. Wir müssen das tun, sonst würden die Fahrer unserer Firma vollkommen ruinieren. Haben Sie dem zugestimmt? Ja, ich glaube schon. Ich brauchte das Geld. Aber die haben mir einen Lastwagen gegeben, der keine Bremsen hatte. Sieben Stunden lang habe ich mit der Karre gekämpft auf dem Weg hierher. 50 Dollar oder zehn Tage? Ich sagte Ihnen schon, ich habe sie nicht. Zehn Tage. Na gut, zehn Tage. Länger wird mich diese Stadt auch nicht sehen. Ich bezahle die Strafe. Für diesen Mann? Ja. Geben Sie es dem Gerichtsdiener. Die Verhandlung ist geschlossen. Sie sind frei und können gehen. Nächster. Dasselbe. Immer dasselbe. Es das trifft immer zusammen. Die Frauen und... Hey, wissen Sie, wer dran schuld ist? Die Frauen. Nein, ich. Ich bin dran schuld. Aber nicht mehr länger. Ich werde mich irgendwo niederlassen und ich werde Erfolg haben. Ja, Erfolg werde ich haben. Sicher, das kenne ich. Ja, Mann. Das ist nun das Ergebnis. Man lässt sich von einer Frau freikaufen. Sie wartet auf Sie. Lass Sie warten. Ich bin mit all dem fertig. Ich werde irgendwo sesshaft werden und alles wieder gut machen. Ja. Ja, ich werde es wieder gut machen. Ich mache es wieder gut. So ist recht. Machen Sie es wieder gut. So ist recht. Ich mache es wieder es geht mir nicht um mehr Geld, Giulio. Nur weil wir uns strecken müssten, willst du es nicht annehmen. Nein, ich bin es einfach leid und möchte auch. Seine Kleider? Ja. Nun, wenn eine Frau wie du etwas will, dann wird sie es auch kriegen. Komm schon, Mike. Ja. Komm jetzt. Hübsches Mädchen, du bist schön, Paula. Ja, Mike. <coughs> Ich habe ihn gefunden. Wie sieht er aus? Er ist so groß wie du und hat dieselbe Figur. Und sein Gesicht? Das ist keineswegs wie deins. Na, ja, das macht nichts. Wir werden das schon hinkriegen. Nervös? Nein. Aufgeregt? Ja, schon. Und du, Liebling? Du musst erschöpft sein. Den ganzen Abend auf den Beinen in diesem verkräumten Lokal. Ich hätte das nicht zulassen dürfen. Du konntest es ja nicht tun und es musste getan werden. Fünf Wochen lang Ausschau halten. Warten und Ausschau halten. Manchmal dachte ich, das Ganze würde sich nicht lohnen. Nicht mal für eine Viertelmillion Dollar. Wäre es nicht hier das hier gewesen? Wenn ich in meiner Freizeit mich hier nicht hätte ausruhen können, mich wie ein Mensch fühlen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Paula, meinst du, es war klug aufzuhören? Im La Paloma aufzuhören? Ja. Warum nicht? Wir sind soweit. Ja, das ist richtig. Es ist besser, jetzt aufzuhören, als ohne ein Wort zu verschwinden. So ist die Sache am besten beendet. Ist er wirklich der richtige Mann? Ja, sicher. Und er kennt niemanden in der Stadt, hat keine Verwandten, keine Verbindungen. Er kennt nur mich hier. Wir müssen dafür sorgen, dass er sich mit niemandem hier anfreundet. Das mache ich schon. Steve, was für ein ungeheures Glück. Er ist fast genau wie du. Tatsächlich? Oh. Nein, natürlich nicht. Weißt du noch, wie wir uns damals kennenlernten? Das war vor fast zwei Jahren, Paula. Wie könnte ich das vergessen? Ich arbeitete als Mannequin für Pelzmäntel. Du standest auf der Treppe und wurdest fotografiert und der Chicago-Wind blies durch dein Haar. Du sahst aus wie ein Engel im Pelz. Einem Pelz, der mir nicht gehörte. Du warst wunderschön. Steve, hast du die Karte für den Safe mitgebracht? <lacht> Natürlich. Äh, es ist alles ausgefüllt. Fehlt nur noch deine Unterschrift. Was ist mit den Schlüsseln? Den Schlüssel? Die Schlüssel für das Schließfach. Oh, die trage ich bei mir. Die werde ich auch behalten für den Fall, dass irgendetwas schief geht, dann habe ich die Möglichkeit, das Geld wieder zurückzulegen. Steve. Ja? Wie lange dauert es noch? Eine Woche, vier Tage, drei Tage. Ich habe noch allerlei zu erledigen vorher. Je eher, desto besser. Ja. Es ist schon spät, besser wir gehen jetzt. Ich werde den Wagen schon wenden. Bin sofort unten. Sei unbesorgt. Ich bin sicher, es klappt. Es hat zu klappen. Aber Beth, du bist noch auf? Ich konnte nicht schlafen. Was ist denn mit dir, Beth? Also gut, ich bin wieder die ganze Nacht über weg gewesen. Verlangst du eine Erklärung? Frage ich, wo du gewesen bist? Ich will es nicht einmal wissen. Das ist deine Angelegenheit. Selbstverständlich. Und wenn ich es dir sagen würde, würdest du es sowieso nur für Lüge halten. Bitte, Steven, bitte. Ich habe nicht vor dir eine Szene zu machen. Findest du nicht, wir sollten uns mal aussprechen, wie zwei vernünftige Menschen? Ja, ja, ja, ich weiß, Beth, du wirst wieder all die Dinge sagen, die du nun schon seit Wochen sagst. Ist denn irgendetwas anders geworden zwischen uns? Etwa nicht? Ich habe dir schon hundertmal gesagt, du bildest dir das alles nur ein. Keine Frau bildet sich das ein, wenn sie aufhört, sich wie eine Ehefrau zu fühlen. Sag mal, wovon redest du überhaupt? Davon, wie du der Hauptsache aus dem Wege gehst. Auf was für eine kindische Art du all deine Sünden eingestehst. Ich bitte dich nicht darum, sie zuzugeben. Ich bitte dich darum, etwas dagegen zu tun. Tut mir leid, Beth, aber ich bin wohl ein wenig zu alt, um mich zu ändern. Ich bin nun mal kein Heuchler. Nein, ich nehme an, das bist du nicht. Es ist eigenartig. Wir sind verheiratet seit neun Jahren und ich weiß heute noch nicht genau, wer du eigentlich bist. Ich bin genau das, was du immer von mir erwartet hast. Ich bin der hochgeachtete Vizepräsident der respektablen Empire Trust und Savings Bank. Und das verdanke ich dir, Beth. Alles, was ich bin und hoffe zu sein, verdanke ich meinem Engel von Frau. Das klingt so, als hättest du das alles gar nicht gewollt. Im Gegenteil, es ist genau das, was ich wollte. Mein Vater hatte dich ziemlich durchschaut. Er hat mich vor dir gewarnt. Sagte er, ich wäre ein Opportunist? Da hatte er vollkommen recht. Aber selbst er hat zugeben müssen, dass ich intelligent bin. Ich hatte eine gute Bildung und machte keinen Gebrauch davon. Ich hatte gute Manieren und besondere Fähigkeiten. Also hast du mich geheiratet und mich respektabel gemacht. Du wolltest wissen, wer ich bin? Ich habe es dir gesagt. Nun kannst du dir deinen eigenen Reim drauf machen. Das ist dafür, dass du mir auch noch erzählst, für was ich bezahlt habe. Wie spät ist es? Da oben ist eine Uhr. Hatten Sie gestern Abend Dienst? Ja. Haben Sie gesehen, wie ich hierher gekommen bin? Ja. Wie bin ich denn hierher gekommen? Eine Dame schleppte sie hier rein. Eine Dame? Was für eine Dame? Sie hat nichts gesagt, hat sie nur reingebracht. Wie viel kostet das Zimmer? Wir kassieren im Voraus. Wollen Sie damit sagen, ich habe schon bezahlt? Nein. Die Dame. Die Dame. Hey! Ruf mich an, Polar Craig Flower 2121. Telefonzelle ist da drüben. Danke. Wo kann ich hier in der Nähe einen Kaffee kriegen? Auf der anderen Straßenseite, einen Block weiter unten. Legen Sie Ihre Proben dahin. Ich habe keine Proben. Werden hier vielleicht neue Minen erschlossen? Das ist schon möglich. Und wieder geschieht das schon. Nun, ich bin... Ich bin Bergwerksingenieur. Tatsächlich? Haben Sie einen richtigen Grad? Natürlich habe ich einen. Oh, ich will Ihre Urkunde nicht sehen. Ich kann Sie nicht einstellen. Kennen Sie irgendjemanden, der mich brauchen könnte? Auf meinem Gebiet bin ich ein recht guter Mann. Ich... Äh... Haben Sie Erfahrung? Reichlich. Passen Sie auf, Junge. Da war gestern ein Mann hier, der brachte eine Probe mit, die recht vielversprechend aussah. Die Analyse war auch recht gut. Den Bericht habe ich schon fertig. Ah, und was ist es? Nun, eigentlich darf ich darüber nicht sprechen. Silber und sogar mit ziemlichem Feingehalt. Mhm. Tatsächlich? Wäre möglich, dass er jemanden brauchen kann. Wenn ich sie wäre, würde ich hier warten. Obendrein ist ein furchtbar netter Kerl. Der Gute hat es immer und immer wieder versucht. <lacht> Vielleicht habe ich Glück. Ja, Sie setzen sich jetzt dahin und warten einfach auf den Mann. Muss eigentlich in Augenblick hier sein. Vielen Dank für den Tipp. Ich, ich werde warten. Ich würde eine solche Arbeit nicht so ohne weiteres annehmen. Egal, was gezahlt wird. Schwer bepackt, auf schmalen Pfaden oder nicht mal auf Pfaden. In der Holzhütte schlafen, kalt nachts und bitterkalt am Tag. Nur vom Bohnenleben und Kaffee und wahrscheinlich beides im selben Topf gekocht. Hallo, Sandy. Hallo, Jeff, wie geht's? Irgendwas Besonderes? Scherz beiseite, Sandy. Hast du die Probenanalyse schon gemacht? Nun, vielleicht habe ich sie inzwischen. Vielleicht habe ich sie. Mal sehen, hier muss sie doch irgendwo sein. Nun mach schon, beeil dich, mach schon. Ah ja, hier ist sie. Ich weiß nicht, lese ich richtig? Vorschriftsmäßig durchgeführte Gesteinsanalyse. Sieht gut aus. Ist auch gut. Ich wusste, dass ich da etwas hatte. Ich war mir absolut sicher. Schau, Sandy, steht hier nicht. 121 Unzen pro Tonne. So ist es. Diesmal habe ich in Schwarze getroffen. Vielleicht habe ich diesmal in Schwarze getroffen. Sie sagten, sie wäre völlig abgebaut. Sandy, ich werde den Stollen in zwei Wochen aufmachen. Du wirst sehen, dass ich das schaffe. Jeff, kannst du nicht noch einen Mann brauchen? Wen? Dich? Mich? Nicht mich, Alter. Ach, ach, ach. ein Bergwerksingenieur. Einen mit Universitätsgrad. Wäre vielleicht ein guter Mann für dich. Hey, Ingenieur! Ja? Das ist der Mann, von dem ich eben gesprochen habe. Guten Tag. Kenne ich Sie nicht. Natürlich, sind Sie nicht der Bursche, der gestern gegen meinen Wagen gekratzt ist? Ja, ich freue mich sehr, Sandy. Das hier ist ein ehrlicher Mann. Na, was habe ich Sie gesagt? Da, Sie sind Bergwerksingenieur? Also im Bergbau bin ich jedenfalls besser als im Lastwagenfahren. Ja, das ist ein guter Mann. Na, können Sie mich gebrauchen? Kommen Sie, junger Mann, kommen Sie. Als erstes wollen wir mal feiern. Na, ich könnte eigentlich was Solideres hier drin vertragen, wenn es Ihnen recht ist. Aber sicher, ich bin schon froh, dass ich überhaupt auf Sie gestoßen bin. Bis bald, Sandy. Red Mountain. Hier. Und hier ist der alte Stollen. Ein Schacht verläuft genauso. Und hier ist die Stelle, an der die Erzader auslief. Dachten die? <lacht> sie haben sie nur um so viel verpasst. Fantastisch! Mann, Sie sollten das sehen. In welchem Zustand ist der Stollen? Nicht schlecht, die Hölzer sind noch ziemlich gut. Gibt's Wasser in der Nähe? Ja, gleich dort oben haben wir einen Gebirgsbach. Zugefroren im Winter, trocken im Sommer und überflutet im Frühjahr. Ist das weit von hier? Mann, 3000 Meter hoch und 80 Kilometer entfernt vom nächsten Haus. Macht Ihnen das was aus? Oh nein. Das ist gut. Mann, wenn wir da erst anfangen. Du meine Güte, ich muss mir einen neuen Hut kaufen. Auf diesen hat es geschneit, wurde gespuckt und die Eichhörnchen haben dran geknabbert. Hat ihn aber Glück gebracht, ne? Nicht in den letzten drei Jahren. Aber jetzt habe ich's erwischt. Ihr könnt 500 Unzen pro Tag aus der Mine holen. Hören Sie. Ich würde gerne einen Vertrag mit Ihnen machen. Wie Sie wollen. Zehn Prozent von dem Silber, das Sie aus dem Berg holen können. Ist das fair? Fair? Das sind 10% mehr, als ich mir gedacht habe. Was ich wollte, war nur Arbeit. Ich will, dass wir es so machen. Das ist Ihr Geld, von mir aus. Ich werde schon auf meine Kosten kommen. Sie werden hart ranwissen. Frühstücken Sie erstmal zu Ende. Ich gehe mir jetzt einen neuen Hut kaufen und dann zur Empire Bank. Stehen Sie gut mit der Bank? Mit einem solchen Bericht? Mann, das hier ist bares Geld. Ist die Sache abgemacht? Abgemacht. Also, dann um zwei Uhr da, wo wir uns getroffen haben, mit all Ihren Sachen. Ja. Ach du meine Wille, jetzt habe ich schon wieder Ihren Namen vergessen. Ich heiße Mike Lambert. Jeff Cunningham. <lacht> Kommen Sie rein. Oh, Sie. Sie haben nicht angerufen, da dachte ich, ich sehe mal schnell nach Ihnen, ob alles okay ist. Ich sah gestern Abend schlimm mit Ihnen aus. Ja. Wäre es Ihnen lieber, ich wäre nicht gekommen? Oh nein, mir gehen nur gerade viele Dinge durch den Kopf, das ist alles. Das schien mir gestern Abend auch so. Wie meinen Sie das? Sie liefen ständig davon, vor dem Alkohol und den Frauen. Oder war es eine Frau? Das zählt nicht, was ich gestern Abend gesagt habe. Alkohol macht mich... Äh... Oh, das tut mir aber leid. Warum? Sie sagten, ich wäre wunderschön. Ich sagte Ihnen ja. Ich erinnere mich niemals an Dinge, die ich getan habe, wenn ich mich habe volllaufen lassen. Alles, was Sie tun, tun Sie wie ein ganzer Mann. Gehen Sie von hier weg? Mhm. Und wovor laufen Sie diesmal davon? Ich habe Arbeit außerhalb der Stadt. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihr Geld, Sie kriegen es wieder. Um das Geld mache ich mir keine Sorgen. Wenn Sie betrunken sind, reden Sie vernünftiger. Möglicherweise. Sie haben Angst. Wovor? Vor mir. um Ihnen zu zeigen, dass Sie falsch liegen, meine Dame. Paula ist mein Name. Ich kam hierher, weil ich Arbeit suchte, das ist alles. Nun habe ich welche. Der Minenbesitzer beteiligt mich sogar mit 10% an dem Silber, das ich aus der Mine raushole. Das ist die erste Chance seit langem und das macht mir keiner kaputt. Nicht einmal ich selber. Tut mir leid, ich wollte mich nicht einmischen. Macht nichts. Vergessen Sie es. Wo ist denn die Mine? Ungefähr 80 Kilometer von hier. Und wem gehört sie? Einem Mann namens Cunningham. Und wann ist es soweit? Heute Nachmittag um zwei, wenn alles gut geht. Warum sollte es nicht gut gehen? Sie sagten doch, Sie wären sich einig. Das meine ich nicht. Es muss nur vorher noch Geld beschafft werden. Cunningham ist der Empire Bank. Verhandelt dort über eine Anleihe. Man braucht Geld, um das Silber aus der Mine zu holen. Ja, natürlich. Sie wissen, ich wünsche Ihnen all das Glück, das Sie verdienen, Mike. Danke. Sollten Sie jemals wieder einen Knopf angenäht haben wollen, meine Adresse ist 211 Clark Street. Auf Wiedersehen, Mike. Viel Glück. Sieht gut aus, Cunningham. Mr. Price, Sie haben niemals ein wahreres Wort gesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass da etwas anderes zurückgelassen worden wäre als Steine. Wir werden morgen einen unserer Leute rausschicken, der sich das mal ansieht. Das passt mir gut. Nun, in was für eine Höhe haben Sie sich. Entschuldigen Sie, Cunningham. Ja? Helen Bailey ist am Apparat. Ich rufe Sie nachher zurück. Sie sagt, es wäre sehr wichtig. Na gut. Hallo? Steve, bist du allein? Nein. Dann hör gut zu. Er ist ein Minenbesitzer, er heißt Cunningham, der ist auf dem Weg zu dir. Vielleicht ist er auch schon da. Ja. Er hat unser Mann Arbeit angeboten. Ich weiß nicht, wie er ihn kennengelernt hat, aber es ist so. Ich verstehe. Ja, das ist ein guter Vorschlag, ich danke Ihnen. Wiedersehen. Nun, Cunningham, wie hoch schätzen Sie müsste das Darlehen sein? Nun, so über den Daumen gepeilt, 30.000 Dollar. Aha. Was sagen Sie dazu? Um ehrlich zu sein, das erscheint mir viel zu viel. Nun, ich weiß nicht. Vielleicht schaffen wir es auch mit 5000 weniger. Ja, auch das wäre noch zu viel. Das finde ich nun wirklich nicht. Cunningham, Sie sehen sicher ja ein, dass die Bank es sich nicht leisten kann, eine derartige Summe aufs Spiel zu setzen. Warum nicht? Ich habe bisher jeden Cent, den ich mir je geliehen habe, zurückgezahlt, und zwar pünktlich. Diese Bank kennt mich. Nein, wir können keine Geschäfte machen aus Sentimentalität. Das ist keine Sentimentalität. Also, ich könnte Ihnen anbieten, ein kurzfristiges Darlehen, sagen wir, auf drei Monate, Kurzfristig. Über 5.000 Dollar. Was? Das würde nicht mal für den Werkzeugschuppen reichen. Was Sie hier tun, ist schlichtweg mir das Gas abdrehen. Oh, das würde ich nicht sagen, Cunningham. Ich mache mit dieser Bank Geschäfte seit 15 Jahren, lange bevor Sie hierher kamen, lange bevor Sie Ihr Geld geheiratet haben und lange bevor Sie auf dem Stuhl da gesessen haben. Diese Bank hat mich das letzte Mal gesehen. Ihr schmieren Sie mir Honig um den Bart und dann lehnen Sie ab. Tut mir leid. Tut ihnen nicht leid, aber... aber es wird ihnen noch leid tun. Wir haben jetzt Menge Zeit. Wieso? Was ist? Kein Darlehen. Was? Was ist passiert? So genau weiß ich das auch nicht. Dieser Nichtsnutz von einem Vizepräsident von dieser Bank. Wir waren uns schon einig und plötzlich, ich verstehe das einfach nicht. Es gibt doch noch eine andere Bank hier, nicht? Ja, schon, aber von Bergwerksinvestitionen wollen sie nichts wissen. Ich werde die Stadt verlassen und meinen alten Partner Walt Donovan aufsuchen. Vielleicht kann der für mich ein paar Tausende auftreiben oder ein bisschen mehr. Und äh, was, ist, was ist mit uns? Gilt das noch? Aber natürlich, Mann, natürlich gilt das noch, Mike. Aber Sie wissen ja, wie die Dinge jetzt stehen. Bin ich nicht innerhalb von zwei oder drei Tagen zurück, dann äh, besorgen Sie sich lieber eine andere Arbeit. Ja, okay. Viel Glück, Chef. Wenigstens sind Sie dadurch zu einem neuen Hut gekommen. Mhm. Irgendwie ganz hübsch, nicht? Dasselbe? Nein, was soll's sein? Kann ich ein Streichholz haben? Danke. Suchen Sie gleich jemand Bestimmtes? Nein. Sie hat gestern Abend gekündigt. Gut für Sie. rein, bitte. Mike! Erwarten Sie jemanden? Sie ganz sicher nicht. Ich dachte, Sie wären schon fort. Beinahe. Und? Es wurde nichts draus. Oh, das tut mir aber leid. Mir auch. Aber vielleicht sollte es mir nicht leid tun. Setzen Sie sich, Mike. Danke. Ich komme direkt von La Paloma. Irgendetwas Interessantes dort gehört? Ich hörte, Sie haben aufgehört. Ich hoffe nicht deshalb, weil Sie in meine Schwierigkeiten verwickelt worden sind. Oh nein! Ich war es leid. Sie sind ein eigenartiges Mädchen. Arbeiten in einem billigen Café und doch sehen Sie aus... Wie was? Ich versuche es rauszukriegen. Mike? Ja? Da steht eine Flasche Whisky in der Küche. Nein, danke. Wirklich nicht? Ich brauche das nicht. Was ist passiert? Haben Sie dem Alkohol und den Frauen abgeschworen? Möglicherweise. Dieses Geschäft hätte viel für Sie bedeutet, nicht? Und ob... Aber darüber wollen Sie sicher nichts hören. Hängt davon ab, wie Sie es mir erzählen. Oh, das ist eine ganz kurze Geschichte. Geld. Wie viel? Mehr, als die Bank riskieren wollte. Wie sind jetzt Ihre Pläne? Alles noch offen. Vielleicht werde ich noch ein paar Tage hier bleiben, um... Was? ...mit den Dingen fertig zu werden. Und dann? Vancouver, Alaska. Also wieder davonlaufen. Noch nicht. Es gibt durchaus einige gute Gründe, es zu lassen. Fein in die Garage, Paul. Nichts, um deshalb beunruhigt zu sein. Es ist noch nicht 5 Uhr. Noch niemals haben wir uns so früh gesehen. Irgendetwas stimmt doch nicht. Alles in bester Ordnung. Es geht nur darum, dass die Buchprüfer übermorgen kommen. Also da liegt das Problem. Nein. Das ist eine reine Routineangelegenheit. Aber wenn sie mal da sind, dauert das etwa zwei Wochen. Ich bin dagegen, es noch länger hinauszuzögern. Das halte ich für gefährlich. Ich auch. Wir dürfen nicht so lange warten. Was ist mit dem Wagen? Genug Benzin drin? Ja, Steve. Gut, wir lassen ihn hier in der Garage. Ist ja nur für die Nacht. Ach, Liebling, was ist mit dem Geld? Denkst du, ich würde das vergessen? Natürlich nicht, Steve. Aber da sind so viele Dinge... Es liegt in deinem Schließfach, Paula. Alles, Steve? 250.000. Sie werden nach dem Geld suchen, von hier bis nach Los Angeles. Und während der ganzen Zeit wird es direkt unter Ihrer Nase liegen. In meiner eigenen Bank, auf deinem Namen. Also, Paula, unter dem Pläter findest du einen Schraubenschlüssel. Und was dein Freund Lambert angeht? Ich werde ihn herbringen. Aber vergiss bitte nicht, es ist dein Haus, nicht meins. Er ist noch in dem Glauben, ich wäre Kellnerin. Alles noch alles nochmal von Anfang bis Ende durchgehen. Das Schild, gefährliche Kurve auf der rechten Seite. Dort werde ich halten. Und du... Ich weiß. Steve! Ja? Wegen einer Sache mache ich mir Sorgen. Was ist das? Was ist, wenn Sie irgendetwas finden, was Ihn identifiziert? Wenn da ein wagen er gewöhnlich auch in Brand. Nimm mal an, er brennt nicht. Er wird brennen. Und man wird ihn nicht mehr identifizieren können. Und aus Lambert wird Preis. Ja, Steve. Ein gerechtes Ende für einen, der Gelder veruntreut. Lass es uns mal anschauen. Zum ersten Mal glaube ich, dass es wirklich passieren wird. Morgen Abend? Morgen Abend. Ist da oben auf? Ja. Gehört Ihnen, für 10 Dollar. Ist dieselbe Uhr. Und sie geht auch noch. Ist das ein Geschäft? Okay. Lass da trinken? Nein. Auf die Neuen! Auf 9 Machen Sie rechtzeitig Ihre Einsätze, meine Herren. Krabs ist 7-11. Komm schon, sieben. Vier. Die vier hat gewonnen. Ich gehabt, Joe. Zehn. Machen Auf die Sie 10. Ihre Einsätze. Jeder ist dabei diesmal. Komm schon, vier. Verloren. Sieben ungeradert, hat verloren. Nächster Spieler. Setzen Sie rechtzeitig. Gleich werden wir sehen, was kommt. Die sieben hat gewonnen. Wenn die Sieben gewinnt, das Glück beginnt. Triff's. Die Sieben hat gewonnen, wieder die Sieben. Das Glück ist geblieben, gleich wird man sehen, Triff's. was kommt. Die gute alte 11 wieder gewonnen. Ich nehme das Geld. Was? Du hörst auf, du hast eine Glücksträhne! Und schon geht's weiter, Craps ist 7-11. Hey, Ich kaufe die Uhr zurück für 20 Dollar. Komm schon, komm schon. Hast du mich erwartet? Natürlich. Du hast so gute Laune. Was ist los mit dir? Ich bin gekommen, um meine Schulden zu bezahlen. 40, 50. Das ist für die Geldstrafe. 3 Dollar für das Zimmer Nummer 7. 5 Dollar hast du mir so gegeben. Weiß auch nicht, wofür die 5 Dollar sein sollten. Und hier? Das ist für deine Bemühungen. Du bist beleidigend. Ich könnte dich nicht beleidigen, das wäre gar nicht möglich. Du bist betrunken. Ich wünschte, ich wär's. Nun, dann fange ich jetzt mal an, vernünftig zu reden. Eine Kellnerin, die nicht aussieht wie eine Kellnerin. Die ihre Stellung aufgibt. Warum? Weil sie es leid ist? Sie benutzt kostspieliges Parfum, wirft mit Geld nur so um sich, schmeißt es für einen Kerl wie mich raus. Zahlt seine Geldstrafe, besorgt ihm ein Zimmer. Wofür? Für nichts. Bist du zu Ende? Ja, ich bin zu Ende und jetzt hau ich hier ab. Du willst hier abhauen? Erst erzählst du mir mal. Ich hab dir nichts zu erzählen. Was ist nur mit dir los? Zufällig war ich an der Decke Fifth und Clark Street vor etwa einer Stunde. Du bist ein Narr. Ein Auto hielt am Bordstein. Weißt du, wer das war? Ich will es gar nicht wissen. Du musst es wissen. Es war Price, der zufälligerweise Vizepräsident der Empire Bank ist. Gratuliere. Ich bin nicht meinetwegen, sondern deinetwegen hingegangen. Das ist großartig. Bedeutet die Sache mit Cunningham dann gar nichts mehr? Was ist damit? Ich habe mit Price über das Darlehen geredet. Er will sich morgen zusammen mit uns Cunninghams Silbermine anschauen. Verstehst du, Mike, das bedeutet, dass die Sache klappt. Ja? Du brauchst es mir nicht zu glauben. Wenn wir uns mit Price treffen, wirst du ja sehen. Wie hast du ihn dazu überredet? Das ist doch jetzt nicht wichtig. Das ist sehr wohl wichtig. Denn ich will keine Frau, die sich für mich aufopfert. Ich wollte doch nur, dass du die Arbeit kriegst. Ich konnte dich nicht so einfach gehen lassen. Heb das Geld auf, Mike. Woher kennt eine einfache Kellnerin aus dem La Paloma den Vizepräsidenten einer Bank? Es kommen eine Menge Leute ins La Paloma. Ja, das habe ich festgestellt. Auf welche Weise auch immer, ein kluges Mädchen findet schon raus, in welchem Schrank das Familienskelett zu suchen ist. Und wenn sie das Skelett schüttelt? Volltreffer. Und wo ist das Skelett der Familie Price? Mrs. Price. Aber das ist eine lange Geschichte. Bleibst du lang genug, sie anzuhören? Wo hast du deine Zigaretten? Noch immer da, wo sie gestern Nacht lagen. Haben Sie die Briefe fertig? Noch nicht, Mr. Price. Diese Schätzungen... Das macht nichts. Ich unterschreibe sie morgen. Ich fahre jetzt mal raus, um mir die cunningham mine anzusehen. Sagen Sie alle meine Termine für heute ab. Ja, Mr. Price. Ich möchte gerne mit den Prüfern reden, wenn Sie hier eintreffen. Gleich als erstes morgen früh. Schon lange in unserer Stadt, Mr. Lambert? Seit ein paar Tagen. Wieso kommt nicht einer Ihrer Ingenieure mit, um sich die Mine anzusehen? Bankmensch, Mr. Lambert, muss von fast allem etwas verstehen. Ich habe zufällig auch ein Examen im Bergbau gemacht. Hm, das ist gut. Ich bin dafür, dass wir noch mal neue Proben auswerten lassen, lediglich als Bestätigung. Wie Sie wollen. Wird uns ein genaueres Bild geben. Gut, ich werde schnell was besorgen, wo wir das Gestein drin tragen können. Alles zufriedenstellend, Mr. Price? Ich glaube schon. Muss ziemlich langweilig für dich sein. Ganz im Gegenteil. Ich musste erst Cunninghams Wäsche rausnehmen, aber er wird sicher nichts dagegen haben. Wissen Sie, Mr. Lambert, ich glaube, ich war etwas zu vorherig gestern. Cunningham ist aber auch ziemlich grob geworden. Da wurde ich natürlich ärgerlich. Ich glaube nicht, dass Cunningham das so gemeint hat. Die Mine macht einen guten Eindruck auf mich. Ich glaube, wir haben die Chance, etwas daran zu verdienen. Das wäre ein guter Anlass für eine Feier. Keine schlechte Idee. Wo sollen wir hinfahren? Ich kenne diese Gegend hier überhaupt nicht. Ich habe einen Vorschlag. Fahren wir doch einfach zu mir. Ich habe eine kleine Hütte da oben. Dort werden wir schon das Richtige für uns finden. Ich könnte was zum Aufwerben brauchen. Ich persönlich trinke keinen Alkohol mehr. Nun, ein Gläschen wird das Leben meines Mannes nicht gleich wesentlich verkürzen, nicht wahr? Oh, das ist ja wunderschön hier. Mann, ist das eine Hütte? Kommen Sie rein. Machen Sie sich bequem. Lambert, darf ich Ihren Hut haben? Danke. Also, ich werde uns jetzt was zu trinken Wunder. holen. Wie hätten Sie ihn gern, Miss Craig, mit Wasser, Soda? Haben Sie Sherry? Sherry. Ja. Whisky, Lambert? Na gut, aber nur einen kleinen, bitte. Wissen Sie, es wird Cunningham sehr glücklich machen, wenn er davon erfährt. Ja, ich glaube, wir machen das Geschäft. Nun, auf das Glück. Und was so dazugehört. Auf uns alle. Hat vielleicht jemand Hunger? Ich falle um vor Hunger. Gehen wir was essen. Es muss doch hier irgendwo ein Restaurant geben. Unsinn. Ich habe genug Vorräte im Kühlschrank. Eier, Speck, was man so da hat. Und vielleicht ist Miss Craig so nett. Aber gern. Wo ist die Bratpfanne? Gleich da. Ihren Mantel. Wo kann ich mir die Hände waschen? Gleich oben an der Treppe. Gut. So gut. Wir müssen ihn irgendwie hinhalten. Es ist noch zu früh. Haben Sie alles gefunden, Lambert? Ja. Sie uns nicht in der Küche Gesellschaft leisten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleibe ich hier. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich weiß. Er hat deinen Morgenrock gesehen. Mein Morgenrock. Er ist in dich verliebt. Was sollen wir tun? Lassen wir ihn trinken. Das macht es uns umso leichter. Er ist völlig hinüber. Du musst ihn tragen. Komm jetzt, Mike. 好了 Bankier bei Autounfall, tödlich verunglückt. Hier können Sie alles darüber lesen. Alles über den Autounfall. Bankier bei Autounfall, tödlich verunglückt. Hier können Sie alles darüber lesen. Bankier bei Autounfall, tödlich verunglückt. Zeitung? Hier, danke. Bankier bei Autounfall, tödlich verunglückt. Aus Anlass des Todes von Mr. Stephen Price? Bleibt die Bank heute geschlossen. Wie geht's dir, Mike? Was ist mit mir passiert? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nein. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist ein weißer Morgenrock. Mike, wir sollten uns nicht länger etwas vormachen. Nein, das sollten wir nicht. Ich habe dich angelogen, was Price angeht. Aber das ist jetzt vorbei. Hört der Vergangenheit an. Das war bevor... Bevor was? Bevor ich dich kennenlernte. Verstehst du denn nicht, Mike Price bedeutet mir... Ist mir mi egal, was er dir bedeutete. Ich mache hier nicht mehr mit. Mike? Hast du das hier gesehen? Bankier bei Autounfall tödlich verunglückt... Das ist doch nicht möglich. Wir waren doch mit ihm zusammen. Hier steht, er war allein in seinem Wagen. Warst du schon bei der Polizei? Der Unfall... Wir können nicht zur Polizei gehen. Und warum nicht? Es war kein Autounfall. Wie meinst du das? Du hast ihn getötet, Mike. Erinnerst du dich nicht? Ich? Ja. Oh nein den Verstand verloren. Ich versuchte dich zurückzuhalten. Du warst betrunken. Das dem vorgeworfen er würde mit mir flirten. Als er dann auch noch das Darlehen ablehnte, bist du wütend geworden und auf ihn losgegangen. Er schlug gegen den Kamin. Er schlug mit dem Kopf direkt gegen den Kamin. Ich soll ihn getötet haben? Nein. Es war ein Unfall. Wo willst du hin? Zur Polizei. Das kannst du nicht. Er ist tot und wir sollten dabei bleiben. Es war ein Unfall. Jetzt hör mir mal zu. Wenn du zur Polizei gehst, wirst du hängen. Du bist als Vagabund in diese Stadt gekommen und sie werden dir niemals glauben, dass du ihn nicht töten wolltest. Macht das noch was? Auch ich würde hängen. Ich habe dir geholfen, es zu vertuschen, damit es wie ein Unfall aussah. Und ich dachte, diesmal hätte mal was geklappt. Geh, pack deine Sachen. Wir verlassen die Stadt. Morgen. Ich bin wieder genau da, wo ich angefangen habe. Nirgendwo. Zeitung, Mister. Zeitung. Autounfall stellt sich als Mord heraus. Wie kommen die darauf? Woher wissen die denn, dass das ein Mord ist? Steht hier, die, die schreiben hier. Ein Hieb auf den Hinterkopf mit einem stumpfen Gegenstand verursachte schwere Schädelverletzungen. Das ist ja furchtbar. Haben Sie den Mörder geschnappt? Ja, Sie haben ihn schon gefasst. Jeff Cunningham des Mordes an Stephen Price verdächtigt. Bestreitet mit dem Opfer, einen Streit gehabt zu haben. Fünf Minuten und nicht länger. Wie geht es Ihnen, Jeff? Schlecht. Wie würden Sie sich fühlen, wenn man Sie so einer Sache beschuldigte? Ich weiß. Mike, Sie wissen, dass ich es nicht getan habe. Ich könnte niemanden umbringen. Ich konnte ihn nicht leiden, aber ich würde ihn doch nicht umbringen. Nun mal ruhig, Chef. Natürlich haben Sie es nicht getan. Und ohne Beweise gibt es auch keine Verurteilung. Tut mir leid, Mike. Ich wollte mich nicht so gehen lassen, aber ich sitze ganz schön in der Tinte. Sie haben doch ein Alibi. Sie wollten doch Ihren Freund Donovan aufsuchen. Das ist es ja. Er war nicht da. Ich habe in seiner Hütte übernachtet und als er am nächsten Tag nicht auftauchte, ging ich wieder zurück in die Stadt. Es wird behauptet... Sie hätten Price gedroht. Das habe ich nicht getan. Ich war bei ihm wegen einer Anleihe. Zuerst sagte er, ja, Cunningham, fein Cunningham. Ich denke, das geht in Ordnung. Dann wurden wir unterbrochen durch ein Telefongespräch. Und als er damit fertig war, wollte er nichts mehr von der Anleihe wissen. Er bot mir 5.000 an. Gedroht habe ich ihm nicht. Ich habe ihm nur Bescheid gesagt, Setzen bevor ich Sie gehe. sich! Ich weiß, dass Sie es nicht getan haben. Ja, sicher. Sie sagen, dass mein Wäschesack in dem Wagen lag. Mike, ich schwöre, ich weiß nicht, wie er dahin gelangt ist. Ich war nicht mit Price zusammen. Jeff. Ich war zuletzt mit Price zusammen. Sie? Ja, wir fuhren rauf zur Mine. Er hatte seine Meinung über das Darlehen geändert. Wollte er es doch bewilligen? Dann hat er es wieder abgelehnt. Da habe ich ihn wahrscheinlich umgebracht. Sie wissen das nicht? Nein. Nein, ich weiß ja. es nicht. Er hatte zu viel getrunken und... Mike, Sie haben niemanden umgebracht, genauso wenig wie ich. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmte nicht mit diesem Price, änderte immer wieder seine Meinung. Ich verstehe das nicht. Er war nicht verrückt, nicht Price. Ein Moment mal, Jeff. Sie sagten vorhin, als Sie in seinem Büro waren, kam ein Anruf. Ja, er erhielt einen Anruf. Was sagte er? Hm. Nichts, außer ja, nein, ja, nein. Und, und, und mit wem hat er geredet? Ich habe nicht weiter darauf geachtet, war nur ein Anruf. Nichts, was mich anging. Vielleicht hilft uns das weiter. Hm. Vielleicht auch nicht, das ist der einzige Hinweis. Die Polizei sollte es wissen. Ach, da würde ich doch auch nur im Gefängnis landen. Die Zeit ist um. Hören Sie, Jeff, mir kommt da ein Gedanke, wer es getan haben könnte. Aber warum, das weiß ich nicht. Lassen Sie mir Zeit, es herauszufinden. Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden hier nicht mehr länger als 24 Stunden drin sein. Einen Tag mehr macht nun auch nichts mehr aus. Mike, machen Sie sich keine Ärger wegen mir. Schon gut, Jeff. Sie nicht lesen? Ich bin auf der Suche nach Mr. Price Sekretärin. Nach wem? Nach Mr. Price Sekretärin. Nun, sie ist nicht hier. Das weiß ich. Wie ist denn Ihr Name? Ich kenne Ihren Namen nicht. Warum wollen Sie den denn wissen? Ich muss Sie sprechen. Ich bin, ich bin Reporter. Können Sie ihn ausfindig machen? Ein Augenblick mal. Mrs. Woodworth sprechen? Sie hat sich bereits schlafen gelegt. Warten Sie, ist sie die Dame, die für Mr. Price gearbeitet hat? Ich bin Ihr Mann, was wollen Sie von ihr Ich bin Reporter vom Chronicle. Hören Sie, Freundchen, jeder Polizist in dieser Stadt hat meine Frau ausgefragt. Das Telefon hat den ganzen Tag geläutet. Sie haben so lange auf sie eingeredet, bis sie ganz durcheinander war. Kommen Sie morgen wieder. Mister, es ist wichtig, da sitzt ein Mann im Gefängnis. Wer wird doch morgen noch im Gefängnis sitzen. Es geht um Tod oder Leben dieses Mannes. Lassen Sie mich nur eine Minute mit Mrs. Woodworth sprechen. Lass den Mann reinkommen, Jack. Mrs. Woodworth, ich werde mich kurz fassen. Es geht um Jeff Cunningham. Sie sagten, Sie hätten einen Streit mit angehört? Das ist richtig. Mr. Price wurde laut von ihm beschimpft. Nun, während Cunningham bei Mr. Price im Büro war, kam ein Anruf für Mr. Price, nicht wahr? Da kamen dauernd Anrufe. Haben Sie nicht Mr. Price verbunden, als Cunningham da war? Ja, das habe ich. Ist das denn so wichtig? Vielleicht von lebenswichtiger Bedeutung. Wer war der Anrufer? Lassen Sie mich nachdenken. Das wissen Sie bestimmt noch. Du brauchst nicht zu antworten, wenn du nicht willst. Er ist nicht von der Polizei. War der Anrufer ein Mann oder war es eine Frau? Der Anruf kam von einer Frau. Wie war Ihr Name? Hm. Erinnern Sie sich, ich muss es wissen. Warum die Eile? Das soll noch in die Morgenausgabe. Ihre Frau versucht mir zu helfen, warum nicht auch Sie? Whittier? Nelson? Carlson? Hm. Barclay? Also, es liegt mir auf der Zunge. Sie haben also gar keinen Reporter geschickt? Das habe ich mir doch gedacht. Nein, rufen Sie die Polizei. Ich werde ihn hier festhalten. Ja, wird mir ein Vergnügen sein. Oh, natürlich, ich hab's. Helen Bailey. Das ist der Name. Helen Bailey. Haben Sie sie je gesehen? Nein. Sie rief drei- oder viermal die Woche an. Helen Bailey. Natürlich. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee? Nein, nein, bevor nein danke. Sie gehen? Ich bin in Eile. Kein Grund zur Eile. Der Chronicle hat keine Morgenausgabe und hat nie eine gehabt. Setzen Sie sich. Tut mir leid. Mike, ich bin ja so froh. Hallo, Paula. Ich bin fast verrückt geworden, versorgen. Wo bist du gewesen und was hast du gemacht? Nachgedacht. Lass das doch. Denk nicht mehr daran. Wir können nichts daran ändern. Wir werden diese Stadt in ein paar Stunden verlassen. Ich mach dir eine Tasse Kaffee. Ich war gestern bei Cunningham. Sieht übel aus, ihn. Die lassen ihn schon wieder raus. Schließlich ist er unschuldig. Es zu beweisen, ist etwas anderes. Da kannst du nichts tun. Ich kann ein Geständnis ablegen. Oh nein, Mike, das lasse ich nicht zu. Wir müssen an uns denken. Paula? Ja, Liebling? Du kennst diese Stadt ziemlich gut. Ein wenig. Kennst du eine Frau mit Namen Helen Bailey? Nein. Nein, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Warum fragst du nach ihr? Nach wem? Helen Bailey. Nur so. Ich nehme an, es war eine Freundin von Price. Wie kommst du darauf? Es stand heute Morgen was drüber in der Zeitung. Die Sekretärin von Price hat mehrere Male mit ihr am Telefon gesprochen, behauptet aber, sie nie gesehen zu haben. Lieblinge. Ja? Ich muss noch zum La Paloma, um mir meinen letzten Scheck zu holen. Und wir werden jetzt jeden Cent brauchen. Mike tut mir leid. Ich mach mir einen neuen. Geh nur. Ich werde sofort zurück sein. Lauf aber nicht wieder davon. Werde ich schon nicht. Öffne sie, Paula. Öffne sie. Du hättest mich für immer in dem Glauben gelassen, ich hätte ihn umgebracht. Ich wollte dich nicht verlieren. Du hast ihn umgebracht. Für das. Es hieß für mich entweder Price oder du. Er wollte dich umbringen und dich dann verbrennen lassen. Sie sollten glauben, er wäre verbrannt. Das wäre weniger schmerzlich gewesen. Ich konnte es dir einfach nicht sagen, Mike. Ich fürchtete, dich zu verlieren. Es war mir egal, was du warst und was du getan hast, bevor ich dich gekannt habe. Hör zu, Mike. Der Zufall hat uns zusammengeführt. Denk an unsere schönen Stunden. Wir beide gehören zusammen, Mike, das weißt du. Sicher. Das hätte ich mir gewünscht, mehr als alles andere auf der Welt. Aber es geht nicht, Paula. Mike. Mike, hör mir zu. Wir können von hier weggehen. Irgendwohin. Das Geld hier gehört uns. Wir können tun, was wir wollen. Und was ist mit Cunningham? Willst du, dass er gehängt wird für etwas, was er nicht getan hat? Wir besorgen ihm einen guten Anwalt. Es geht nicht, Paula. Ich kann das nicht aufgeben. Ich habe zu lange darauf gewartet. Du hast keine Ahnung, wie das ist, Kleider zu tragen, die dir nicht gehören. Dabei zu lächeln, auch wenn du nicht willst. Oh, Mike, hätte ich dich doch nur schon kennengelernt, bevor ich Price kennenlernte. Es also Abschied nehmen. Alles gesagt. Wir eine dicke Belohnung dafür kriegen. Ihr könnt sie behalten.